Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Gehen wir jetzt zum Thema Runden. Also, wenn wir das Quadrat von 9 berechnen, dann ist das Ergebnis 49. Die Gegenrechnung vom Quadrat, haben wir schon kurz vorher gelernt, ist die Wurzel. Was ist mit der Wurzel von 7? Von 79 ist klar, dass es 7 oder minus 7, wie wir dort gelernt haben. Was aber mit der Wurzel von 7. Wenn man das mit einem einfacheren Taschenrechner macht, dann kommt sowas heraus. Also tippen man jetzt das Ganze jetzt hier, nicht wieder Quadrat schreiben, sondern einfach das ganze Taschenrechner wieder tippen. Und man, also macht man das Quadrat daraus, also das mal das. Ja, tippen, dann zeigt der Taschenrechner nicht mehr 7, sondern 6,999999 und so weiter und so fort. Was fast 7 ist, aber nicht genau 7. Also was macht der Taschenrechner? Er rundet. Ja. Das Ergebnis ist nicht so genau, wenn man rundet. In der Regel. Nicht, ja, Es ist nicht genau, letztendlich. Ja. Das genaue Ergebnis in diesem Fall hat unendlich viele hier hat unendlich viele Nachkommastellen. Wenn wir über die Mengen besprechen, die Zahlenmengen, werden wir das auch nochmal sehen, also was das genau bedeutet. Es ist eigentlich unmöglich, die Wurzel von 7 mit einer Kommazahl ganz genau zu bestimmen. Das geht gar nicht. Man kann das auch beweisen. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Wenn man genau schreiben will, wie, die, wie viel die Wurzel von 7 ist, dann schreibt man Wurzel von 7 aus. Ohne Kommazahl oder irgendwas. Wie genau das Ergebnis jetzt mit den Kommastellen ist, äh, hängt vom Taschenrechner ab. Ja? Aber mit Kommazahl genau zu, äh, anzugeben, ist es nicht möglich. Okay. In diesem Fall beim Wurzelziehen ist das Runden unvermeidbar, ja? äh, beim Taschenrechner, ja? weil der Taschenrechner in der Regel, also die kleineren Taschenrechner, können, sie mit, können mit sowas nicht so genau arbeiten, ja? Oft aber ist das Runden nicht nur unver nicht unvermeidbar, sondern notwendig und sinnvoll. Das macht man nicht, weil es... Unvermeidbar ist, ja, aber sondern weil es sinnvoll ist. Ein Beispiel dafür, wenn bei einem Sonderaktion gesagt wird, es gibt 17% Rabatt. In diesem Fall 17% weniger als 100%, da bleibt 83%. 83% ist die Zahl 0,83. Ja, das bedeutet auch, wenn jemand das jetzt, habe ich das jetzt hier nicht mit Schlussrechnung gemacht, das kann man auch mit Schlussrechnung machen, dann ist das Ergebnis nach dem Rabatt 4,938 Euro. Also dieses Ergebnis kann man wohl mit Nachkommastellen genau angeben. Ja, nach 17% Rabatt. Nur die Sache ist, das macht nicht so viel Sinn, weil wir haben nicht weniger als 1 Cent. Also in der Tat kann jemand nur bis hier bezahlen und man muss also runden hm? und hier also auf zwei, zwei Stellen? Warum? Weil das hier mit der Komma, zweite Nachkommastellen, das sind die Sens ja? und kleiner als sowas in unserer Wahrung haben wir nicht. Währung. Also. Warum haben wir jetzt hier aber doch nicht 3 da gelassen, sondern 4 geschrieben? Es gibt halt einen, eine Regel beim Runden. Wenn man rundet, rundet man auf, also 1 nach oben, wenn die nächste Ziffer 5 oder mehr ist. Hier war die nächste Ziffer nach der Stelle, wo ich runden will. Also ich wollte bis hier, also zwei Stellen nach dem Komma runden. Die nächste Ziffer ist mehr als 5. Und daher muss ich das 1 nach oben. Wenn, man, wenn die, Ziffer, die nächste Ziffer weniger als 5 ist, dann bleibt es 3. Schauen wir ein paar Beispiele. Jetzt dieses hier. Und schauen wir mal jetzt hier. Wir wollen bis hier runden. Ja? Die nächste Stelle ist 7. Also 5 oder mehr. Ja? Also mehr als 5 in diesem Fall. Das bedeutet 8 muss 1 mehr werden. Schauen wir jetzt die gleiche Zahl an einer andere Stelle gerundet. Jetzt. Nämlich hier, ja, bei dieser 2, das ist die letzte Stelle nach dem Runden. Nach der 2 kommt 9. Also die 2 muss eben auch wieder um 1 erhöht werden. Wie es hier steht, 1 nach oben. Schauen wir jetzt, jetzt bei diesem Beispiel jetzt hier. Wir wollen bis hier runden. Nach der 7 kommt 2, das ist weniger als 5. Also die 7 wird 7 bleiben. Da steht es. Mhm. Gleich auch hier. Wir wollen bis hier runden. Nach der 7 kommt die 3. 3 ist, hat weniger als 5. Und Das bedeutet, die 7 bleibt so. Und hier wollen wir bis hier runden. Die nächste Ziffer ist 5 und wenn es 5 oder mehr ist, in diesem Fall genau 5, müssen wir aufrunden. Also die 8 wird zu 9. 1 mehr. Es gibt auch andere Regeln, äh, wie man rundet, aber hier werden wir uns nicht damit beschäftigen. Wie viele Nachkommastellen muss man schreiben? Das ist von Problemen abhängig. Ja? Wenn es genau gefragt wird, also zum Beispiel wenn es gesagt ist, auf zwei Nachkommastellen runden, also zwei Stellen nach dem Komma, ganz einfach. Oder auf sieben Stellen, das bedeutet sieben Stellen, die davor oder danach keine Null haben. Ja? Da haben wir dieses Beispiel, ja? da haben wir acht Stellen ja? und wir runden auf sieben Stellen. Hm? wenn nicht dieses Nachkomma steht. Ja? Ähm, oder wenn es gefragt ist auf zwei Stellen, gültige Stellen, ja? also die davor oder danach nicht nur Nuller haben, ja, dann hier brauchen wir die zwei Stellen, davor gibt es nur Nuller, also brauchen zwei sogenannte wichtige Stellen wichtige Ziffer ja. und danach folgt 5, also die 3 wird erhöht und da ist das so gegeben das ist wenn es angegeben wird ja wenn es keine Angabe über die gültigen Ziffern gibt also dann schreibt man in der Regel nicht mehr als 5 oder 6 gültige Ziffern ja. wie hier wie in diesem Beispiel die hier folgen. also man Schreibt nie so eine große Zahl mit so vielen Stellen und so. Ja? Man rundet. Sehr oft. Bei Euro war es eh klar, man muss auf zwei Nachkommastellen runden, weil es keine kleinere Währung gibt. Auch beim Messen mit einem Messband. Ja? Wenn man einen Abstand gemessen hat, dann kommt 145 cm vor. Ja? Und bei einem Messband gibt es allerdings nicht eine kleinere Einteilung als Millimeter. Also die erste Nachkommastelle nach Zentimeter. Also wenn wir 145 auf 7 teilen, dann müssen wir nur eine Nachkommastelle schreiben. Weil dieses Gerät, also Messband, nicht mehr als eine Nachkommastelle von dieser Einheit Zentimeter messen kann. Auch wenn wir einen elektronischen Stopp. eine eine elektronische Stoppuhr, Ach, korrigiere ich danach, äh, messen, ja? Sehr oft zeigen diese Geräte, die halt mit der Hand funktionieren, ja? Die zeigen so eine Genauheit, Genauigkeit wie 6,463 Sekunden. Ja, wenn man so das mit der Hand macht, ist es doch völlig sinnlos, weil die Reaktionszeit des Menschen ist 0,1 Sekunde. Also genauer als eine Nachkommastelle kann ein Mensch nicht messen, nicht reagieren. Ja. Und das bedeutet, egal was die Stoppuhr da zeigt, ja, muss man nur eine Nachkommastelle schreiben, wenn man das mit der Hand gemacht hat. Ja, also wenn es elektronisch gemessen wird, also das ist wieder eine andere Sache. Ich spreche jetzt, wenn man das mit der Hand macht. Und nochmal zur Erinnerung, eine Zahl ändert sich nicht, wenn man eine oder mehrere Nullen vor der ersten Ziffer oder nach der letzten Nachkommastelle hinzufügt. Ja? 7,34 ist das gleiche, genau das gleiche wie 007,34, ist genau das gleiche wie 7,340 und so weiter und so fort, was alles hier steht. Und entsprechend auch hier. Ja? Also wenn die Zahl so endet, schreibt man halt, nach der letzten Ziffer ein Komma und kann so viele Nuller, wie man will, schreiben. Ja? Und auch hier davor kann man auch dazu Nuller schreiben. Jetzt ist was ist mit dem Aufrunden von 9? Da gibt es eine kleine Schwierigkeit, nämlich, dass wenn ich aufrunden will, die 9, ja, das geht doch nicht. Weil die, die 9 ist die größte Ziffer, die es gibt. Man kann sie nicht um 1 erhöhen. In diesem Fall arbeitet man wie bei der Division, also mit der vorherigen Ziffer. Runden wir beispielsweise auf drei Stellen diese Zahl, 8,695408. Ja? Und wir wollen bis hier runden. Ja? Also in diesem Fall ist nach der 9 5. Also wir müssen aufrunden. Aber wie machen wir das? 9 kann ich nicht nur 1 erhöhen muss aber etwas erhöhen, dann, damit es gerundet wird. Also ich nehme beide Ziffer hier, 6 und 9, 69, und erhöhe das Ganze um 1. Das wird dann 70. Ja? Also, wenn ich bis hier runden will, diese Zahl, ja, dann, weil es dann nach 5 folgt, muss das hier nicht mehr 69 sein, sondern 70. Und da steht's. Wenn wir jetzt die zwei Stellen da als 9 haben und wir bis hier runden wollen, ja so, ja, danach folgt wieder 9. Ja, und das bedeutet, das hier muss um 1 erhöht werden. Das geht aber nicht. Dann müssen wir beides 1 erhöhen. Das geht aber wieder nicht. Dann nehmen wir alle 3. Ja, und erhöhen wir das 1, das wieder so, 400. In diesem Fall muss man alle zwei Nuller schreiben. Warum? Um zu zeigen, dass man auf drei wichtige Stellen gerundet hat. Und ein letztes Beispiel. Was ist, wenn wir diese Zahl runden wollen? Ja? In diesem Fall nehmen wir alle drei Ziffer. 999. Ja? Und man muss doch jetzt auf 1000 runden, ja, in diesem Fall. und Das ist ein extremes Beispiel, aber es ist halt so. Ja, wenn wir diese Zahl hier auf drei wichtige Stellen runden wollen, dann müssen wir doch eine Stelle dazu schreiben. Und das ist jetzt, wie man mit den Runden arbeitet und wie man äh, verschiedene, äh, in verschiedene Weise eine Zahl darstellen kann. Danke sehr.